Hi Dominik, schön dich zu sehen. Ja, ich bin mega gespannt und äh, danke, dass ich dabei sein darf und mit euch über so wichtige Themen reden kann. Wir fangen direkt an. Wie ist es dazu gekommen, dass du obdachlos wurdest? Ja, das ist in meinem Fall schon sehr früh passiert. Ich war noch jugendlich. Ich war 16 Jahre jung, als meine Mutter einfach entschlossen hat. Ähm, an einer Nacht zu sagen, du hast noch eine Stunde Zeit, pack deine Sachen und dann verlass diese Wohnung. Und das war sehr, sehr krass. Das war im Februar 2005. Ich werde das wirklich so nie vergessen. Ich gucke gerade raus und es hagelt und schneit. Und Es war einfach in dieser Nacht genauso. Und der Schnee war wirklich um mich herumgewirbelt. Ich bin da rausgelaufen und dachte nur, ja, was ist jetzt der Plan? Und irgendwie wusste ich, dass ich die nächste Zeit auf mich alleine gestellt sein werde. Und so ist das alles losgegangen. Und am Ende tatsächlich eben auch das, glaube ich, ganz oft unverschuldet passiert. Meine Mutter war krank, konnte nicht mehr oder wollte nicht mehr und hat einfach diese Entscheidung getroffen. Und ich war dann quasi der Betroffene. Du hast dann sogar in dieser Situation mehr oder weniger dein Abitur gemacht erstmal großen großen respekt und du bist auch kurz in einer betreuten wg gelandet Musstest da dann aber wieder raus als du 18 warst dann bist du schließlich irgendwie wieder auf der straße gelandet ja wie konnte das passieren also ich glaube auch ganz so in dem kontext was ihr macht habe ich eine sehr prägende erfahrung auch genau mit dem teil meines lebens als ich als Straßenjunge unterwegs war und in der Tat dann vom betreuten Wohnen aufgesammelt wurde. Und ich hatte dann noch drei Monate, bis ich meine Volljährigkeit erreicht hatte. In der Zeit konnte ich da bleiben. Und das Erste, was man mit mir gemacht hat, und so ziemlich das Einzige, also es wurde kein Gespräch geführt, in dem gefragt wurde: Wie geht es dir? Was hast du erlebt? Hast du Pläne? Möchtest du etwas tun? Sondern das Einzige, was meine Sachbearbeiter mit mir gemacht haben, war, zum Arbeitsamt zu gehen, um diesen Arbeitslosengeldantrag auszufüllen, damit die Miete für den Träger gesichert ist. Und ich war 16 und habe verstanden, dass mit diesem Antrag ich jetzt gerade mich in diesen Armutskreislauf eintrage. Und der ist so lange geblieben. Und was darauf alles gefolgt ist mit Sanktionen zu 100 Prozent und den ganzen zum Teil menschenunwürdigen Sachen, die man mit Ämtern und Sachbearbeitern erlebt, ist das irgendwie auch eine krasse Geschichte. Also es war nicht nur die Straße, sondern auch solche Bürokratiehürden, die mich ganz oft wieder irgendwo nach unten gezogen haben. Ja, du hast es gerade auch schon angesprochen. Wo, wo würdest du sagen, sind vielleicht diese Lücken im sozialen Sicherungsnetz? Also wo ist es genau, wo man dann durchrutscht? Ich glaube, es ist an vielen Stellen, weil auch ich bin mir bewusst, dass wir hier in Deutschland ein gutes soziales Netz haben. Meine Frage ist dann immer, was passiert, wenn alle Stricke reißen? Und dann ist da einfach kein Netz mehr dann fängt dich nichts und dann fällt man und dann landet man ganz unten. Das kann ganz verschieden sein und das ist dann aus dem Raster gefallen oder außerhalb des Systems. Und wir führen dann die Diskussion, wie kann das passieren? Und wir leisten Hilfe an dem Punkt, wo Menschen dann ganz unten angekommen sind. Und ich denke mir immer, wieso verschieben wir nicht die Diskussion, sagen, es ist völlig egal, was einem Menschen passiert ist und hauen einen doppelten Boden rein. Mhm. damit, wenn man durch das Netzfeld einfach da noch etwas ist, was einen auffängt Und das ist die simple Sache, wie man hier ganz viel Veränderung schaffen könnte, auf jeden Fall. Und das ist das, was aber auch bis heute immer noch fehlt. Und wir führen die Diskussion am falschen Punkt. Wir fangen ganz unten an, aber kein Mensch soll ganz unten sein. Ja, gut gesagt. Ähm, du, du warst dann mit Unterbrechung glaube ich auch für fast elf Jahre oder insgesamt elf Jahre wohnungslos, ähm, wie fühlt sich das an, keinen festen Wohnsitz und damit ja irgendwie auch keinen Rückzugsort zu haben? Also überhaupt ist gerade heute ein richtig krasser Tag, ist mir heute Morgen aufgefallen. Ich lebe jetzt heute genau fünf Jahre in dieser Wohnung, in der ich gerade sitze. Vor fünf Jahren, äh, an diesem Tag, bin ich von der Straße gekommen, hatte genau nach elf Jahren zum ersten Mal wieder einen eigenen Schlüssel und ähm, sonst ähm, habe ich gerade deine Frage vergessen, weil ich das so schön finde, dass das jetzt passiert ist. Ey, äh, erstmal auch dazu natürlich herzlichen Glückwunsch und wie cool, dass sich das so schön anfühlt. Ähm, wie, wie cool ist das denn? Ähm, und meine Frage war wiederum, wie hat sich davor angefühlt? Also wie, wie ist es auf der, also keinen festen Wohnort zu haben, beziehungsweise auch keinen festen Rückzugsort für ja auch so lange Zeit. Also einer der ganz klassen Sachen ist, dieses Gefühl, diesen Schlüssel zu haben. Das ist was, was einfach immer gefehlt hat oder den man mal ausgeliehen bekommen hat oder an der Rezeption bekommen hat oder in Einrichtung von Betreuern bekommen hat, aber du hattest nicht deinen Schlüssel. Das war ein besonderer Moment. Und ansonsten ähm, hat mir damals alles, alles gefehlt, was ich heute habe. Also für mich ist der größte Luxus, im Boxershort schlafen und ein Badezimmer zu benutzen. So, Weil das sind Dinge, die ich auf der Straße nicht kannte. Ich habe mit meinen Klamotten geschlafen und mit meinen Zwiebelschichten drüber und mit meinen Schuhen an. habe da noch Plastiktüten drüber gemacht, damit man den Schlafsack nicht von innen dreckig macht. Und waschen... Dinge, die wir in einem Badezimmerdurchgang erledigen, das sind auf der Straße Sachen, wo man verschiedene Orte und Anlaufstellen angehen muss. Und all das, das hat gefehlt und deswegen ist es ein Überleben. Deswegen ist es dieser Kreislauf, in dem du dich die ganze Zeit bewegst, aber sich nichts bewegen kann. Was ist das größte Stereotyp, beziehungsweise auch direkt, was ist der größte Vorwurf, den du während du wohnungslos warst, begegnet bist? Ja, die ganzen klassischen äh, Klischees, ähm, warum gehst du nicht arbeiten und besorgst dir einfach einen Job? Ähm, warum machst du nicht einfach äh, deinen Antrag beim Arbeitslosengeld und beziehst da irgendwie Kohle und kannst versuchen, was zu schaffen? Das sind die typischen Sachen, die man immer wieder hört. Und ich kann dem halt einfach nur genau das, was ich gerade so ein bisschen auch versucht habe zu erklären, immer entgegnen. Und das ist das Schwierigste zu beschreiben an der Straße, ist diese Rastlosigkeit, dass du immer nur Stress hast. Es ist Überleben. Und es gibt diesen Spruch, in der Ruhe liegt die Kraft. Und wo soll ein Mensch, der keine Ruhe findet, Kraft hernehmen, um sich irgendwelche weiteren Gedanken über sich oder sein Handeln machen? Es geht nicht. Ich bin beschäftigt und bin heute hier und morgen da, jetzt auch gleich. Ich esse von der Hand in den Mund. Und das ist das, warum sich dann das irgendwann so weit bewegt, dass es nicht nur außerhalb des Systems ist, sondern dass Obdachlosigkeit und unser bürgerliches Leben für mich zwei Welten sind. Und du kommst nicht mehr auf diese andere Welt. Du hast es gerade gut gesagt, zwei Welten. Und trotzdem sind von vielen Städten zumindest äh, Obdachlose auch fester Teil des Straßenbildes. Und sie werden eben trotzdem kaum wahrgenommen in der Öffentlichkeit. Du hast ja gerade schon von zwei Welten äh, gesprochen. Fehlt Wohnungslosen eine Stimme in der Gesellschaft, also in dieser Welt? Ich glaube, ja. Und ich glaube... Das ist ja mit vielen Problemen so, dass wir uns so in unseren Köpfen Dinge manifestiert haben und dass sie so sehr in uns drinne sind, dass wir meinen, das nicht rauskriegen zu können. Ich meiner Meinung nach bin immer noch, sehe ich das Problem nicht als Problem. Obdachlosigkeit könnten wir hier in Deutschland einfach abschaffen. Wir könnten das in den nächsten fünf Jahren beenden. Es ist nicht so groß. Die Not ist jetzt groß. Und die Menschen, die wir jeden Tag sehen, die leiden. Aber es ist immer noch so, dass dieses Land und hier in Hamburg, wo ich bin, oder in Berlin jederzeit wir die Möglichkeit haben, Housing First einzusetzen, wirklich komplett Menschen von der Straße zu bringen. Und das ist irgendwie das, was mich die meiste Zeit beschäftigt, wenn man darüber redet, wie was kann passieren, wie gehen wir miteinander um. Wir müssen als Gesellschaft menschlicher sein, miteinander generell. Und wir müssen politisch dafür sorgen, dass wir Grundrechte leben und dass hier jeder ein menschenwürdiges Leben führen kann. Und dazu gehört Wohnen und dazu gehört Waschen. Das sind menschliche Grundbedürfnisse und all das muss man hier erfüllen können. Ja, ähm, auf der anderen Seite sagen, manche Menschen, vielleicht auch mehrere, dass in Deutschland niemand auf der Straße leben müsste, weil wir ja ein System haben, das alle sozial absichert. Woran liegt es aber, dass in einem so reichen Land wie Deutschland trotzdem so viele wohnungslose Menschen unterwegs sind? Und da sind wir wieder bei dem Punkt, ob wir jetzt eine Systemfragen machen und eine Diskussion daraus oder ob wir das Realitätsbild, was wir jeden Tag auf den Straßen wahrnehmen, anerkennen und sagen, es ist egal, ich fühle mich nicht gut, wenn ich zu Hause sitze, Netflix anhabe, mir eine Pizza bestelle und weiß, jemand draußen ist eine Frau, die sich selber einscheißt, damit sie in der Nacht nicht vergewaltigt wird. Ich will gar keine Diskussion über System führen. Und das meine ich. Uns, wir als Menschen, wir brauchen Menschlichkeit. Und die Politik muss Gesetze machen, die menschenwürdig sind und diese umsetzen. Aber du, ich und jeder andere, der muss sich nur seinen Kopf machen, ist mein Herz so gut, dass ich meinen anderen Nächsten liebe, so wie mich selbst. Das ist die einzige Frage, die man sich selbst stellen muss. Mhm. Du hast es gerade auch schon angesprochen, du hast Housing First gesagt. Ähm, du sagst auch bedingungslos wohnen. Äh, was meinst du genau damit? Es ist ein bereits super angewandtes Konzept, das viele auch unserer europäischen Nachbarstaaten anwenden. Ähm, Housing First bedeutet tatsächlich den Ansatz, dass jeder Mensch ein Dach über dem Kopf hat, eine Unterkunft bekommt und das auch völlig bedingungslos daran ist kein Fördern und Fordern gebunden und keine anderen... Ähm, ja, Vereinbarungen, sondern jeder hat das Recht zu wohnen und es gibt die Menschen, die sagen, Leute sind ja freiwillig obdachlos, das ist einfach auch ein Klischee, das ist ganz einfach, gib einem Menschen einen Ort, wo er hingehen kann und er kann wieder leben und dann wird er etwas aus seinem Leben machen und auch hier können wir die Diskussion führen, könnte das funktionieren oder geht das dem Bach runter oder man sagt, ja, ich möchte eigentlich auch, dass jeder Mensch einfach einen sicheren Ort für sich hat, irgendwie vier Wände um sich herum abschließen kann und äh, sagen kann, ich habe hier meinen kleinen Ort und Platz, um mich dann weiter entfalten zu können und das kann ich jedem und ich wette, dass daraus so vieles entsteht, weil in jedem Menschen Mensch ist Potenzial und wenn er das entfalten darf, dann... Schaffen wir Mehrwert für uns alle. Was wäre für wohnungslose Menschen anders, wenn es ein Grundeinkommen geben würde? Oh, ich glaube sehr vieles. Ich glaube auch immer sehr mehr, da, mehr, sehr mehr daran, dass Geld tatsächlich die beste Hilfe ist, weil das so ist es einfach. Das ist unser System. Es beruht darauf, dass wir Geld haben müssen, um es auszugeben. Und ähm, ich kann noch so viele Suppen ausgeben und noch so viele Kleidungsstücke und Schlafsäcke. Und ich kann noch so viel tun. Aber am Ende braucht ein Mensch einfach Geld in die Hand, damit er hier selbstbestimmt seinen Weg gehen kann. Und das, glaube ich, kann passieren. Ich bin mir sicher, dass Menschen, die ein regelmäßiges Einkommen zur Verfügung haben, daraus für sich selber eine bessere Situation schaffen und Geld nicht investiert wird wieder in das, was viele womöglich als erstes denken, die hauen das direkt nach drei Tagen drauf für sonst was. Ich glaube das konkrete Gegenteil. Jeder Mensch braucht eine Chance und wenn er das dann hat, dann greifen die meisten zu. In Wirklichkeit will niemand solche. Würden obdachlose Menschen dann auch wieder Teil der Gesellschaft werden und auch als Mitmenschen anerkannt werden? Dazu gehört noch sicherlich äh, mehr. Aber ich glaube, wenn wir die Rahmenbedingungen einfach schaffen, um Teil dieser Gesellschaft zu sein, dann ja. Und das ist ein wichtiger Faktor davon. Und das ist der Weg, wie glaube ich auch Hilfe zur Selbsthilfe möglich ist. Genauso ähnlich, wie es bei ähm, einem Duschbusprojekt ist, den, das wir in Hamburg machen, Gobanyo, wo Menschen sich duschen können auf der Straße. Weil wir auch denken, das ist Hilfe zur Selbsthilfe. Das sind Möglichkeiten, wie jemand irgendwie mehr Selbstbewusstsein für sich schaffen kann, um Mut zu finden, seine nächsten Schritte zu gehen. Und wenn man jemandem Geld in die Tasche steckt, dann löst es dasselbe Gefühl aus, wie frisch geduscht zu sein. musst du mal überlegen. Es hat ein ganz ähnliches Feeling. Wenn du ein gutes Geld in der Tasche hast und richtig fresh dich fühlst, so ist das sehr, sehr gleich. Und deswegen glaube ich, dass der Effekt auch genauso gut äh, funktionieren kann und dass das hilft. Gäbe es dann überhaupt noch wohnungslose Menschen? Na, das ist das, was wir schaffen müssen. Es gibt keinen Grund mehr, warum Menschen hier obdachlos oder wohnungslos sein müssten. Und All diese Mittel führen zum Zweck und am Ende zu einer Gesellschaft, die irgendwie sagen kann, hier in diesem Land hat tatsächlich jeder seine Grundbedürfnisse, die er befriedigen kann und kann darüber hinaus ein eigenes, selbstbestimmtes Leben führen. Und das muss das Ziel für unsere Gesellschaft sein. Mhm. Jetzt wieder in die Gegenwart, was kann ich, was können wir alle am besten tun, um wohnungslose Menschen zu unterstützen? Ja, alles. Also ich habe für mich selber gelernt, dass alles, was ich tue, das strahlt in meine Umwelt und in mein Umfeld. Und das bedeutet, so wie ich handle, handeln andere um mich herum. So wie ich mich verhalte, verhalten sich meine Mitmenschen. Und deswegen, wenn du etwas gibst, dann sehen das andere umgeben womöglich auch oder sind inspiriert und denken darüber nach und sind dann motiviert, beim nächsten Mal vielleicht das zu tun. Und auch die Menschen, die du triffst und denen du vielleicht nur einen kurzen Moment Zeit und Aufmerksamkeit schenkst und vielleicht gar nicht nur Geld, sondern auch noch ein Lachen, dann ist das für jemand anderes womöglich auch der schönste Moment des Tages, wo man sich selbst nach vielen verächteten Blicken oder Spott oder diesen ganzen Sprüchen, warum machst du dies nicht oder das nicht, wieder fühlt wie jemand, der es wert ist, angelacht zu werden. Und deswegen, wir können so viel tun und wir haben immer die Wahl. Deswegen, wir müssen Vorbilder sein und immer Gutes tun. Danke, Dominik, dass du dir die Zeit genommen hast für das Interview und ich freue mich schon mega darauf, dass du bei der Verlosung dabei bist. Vielen Dank, ja, ich freue mich auch, richtig toll. Dann bis dann, mach's gut, ciao, ciao. Ahoi, ciao, ciao.